Willkommen Leute, mein Name ist Herr Theon und ich begrüße euch zur 13. Folge Minecraft 2 zusammen mit Philipp. Ja. Hi. Oh Mann, <lacht> äh, Kampf kommt heute wohl doch nicht zustande. Liegt daran, dass Slendy und Raigeki die Pisser, den Lukas noch gesniped haben und der jetzt tot ist. Ja, in seiner Farm-Folge. Ist er leider gestorben? Ja. Ist ärgerlich, vor Dingen, weil die jetzt wieder guten Stuff dadurch haben. Und ja, aber es könnte doch noch zu einem hm. Kampf kommen. Und zwar könnte es passieren, dass Schlenny und Raigeki uns vielleicht nachjoinen. Na. Äh, ja, wir sind gespannt. Wir versuchen unser Zuckerrohr jetzt zu saven. Ich würde sagen, wir joinen. In drei. Den ja, drei. Okay. Zwei. Eins. Rauf. Rauf. Okay, ich connecte. Hä? Du darfst nur drei Folgen im Voraus aufnehmen. Guck auf deine Playlist. ah lol, fuck. Ja, ja, ja, fuck. Ich hab, äh, warte, ich muss das eben am Handy machen. Oh, Fick mein off. Leben. Nein, Digger, ich habe die, die, die. beeil Video dich. Beeil dich. Nein. Was für ein epic fail. Das kann doch nicht oh sein. Gott. Ich hol kurz, ich guck kurz nach dem Zuckerrohr. Ich geh jetzt einfach alleine kurz raus. Ich glaube, das hat auch noch keiner geschafft. Doch. Seine, seine, seine Meteor Video Nova ist. schon zweimal. Sicher. Ja. Okay. Ja, ist hinzugefügt. Okay, dann join rauf. Okay, Minecraft 2, 3, ja. Ich ja, guck ja. auf unser okay. Zuckerrohr. Ich, nicht, es nicht. ist noch da. Es oh, ist sogar ja, gewachsen. Ich bin da. ich bin da. Nice. Das down. Zuckerrohr ist auch noch da. Okay, okay. Oh, wie viel gewachsen ist! Als ob. Okay, nice. Heurika! Heurika, Bruder! Okay, mein. Bruder 29 Zuckerer. Das ist echt nice, ja. Bruder das muss kommen, das los. Okay, ich komme in den oh, Nether. Oh lol, wie viel äh, hier Nether, äh, wie viel Quarz hier ist? Das ist ja übel insane. Ich habe übel den guten Spot gerade. Hier hinten war noch niemand. Ah nein, nein. wo bist du? In welche Richtung? Der äh, soll ich dir meine Chords eben Ja, machen? mach mal SC. Äh, slash SC? Ja. Okay. Ja, hab ich. Muss ich auch 200. Ja, das ja, ist. die Richtung. Ja, ist easy, finde ich schon. Ich, ich wollte gerade sagen, lies sie mal nicht laut vor. Gut, du, du könntest auch die Audio muten, aber. Ja, nur weil ich jetzt 200 sag. Ja, ja, ja, ist ja alles gut. Nee. Nur, dass wir die nicht public machen, muss ja nicht sein. Ach, doch, Schein doch. Mensch, Lenny und äh, Reihe wieder gutes Equip haben. Ja, ja. Aber das kann echt nicht sein, das sind echt lacker. Also gut, sie hatten auch viel Pech, muss man auch sagen, aber trotzdem, die haben jetzt wieder absolut natürlich nicht das Equip, was sie vorher hatten, also was Reihe vorher hatte. Aber trotzdem, sie haben wieder ein Sharp 4, ohne irgendwie groß was, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ohne groß was dafür zu machen, aber sie haben auf jeden Fall, ja, ich weiß auch nicht, ist halt, ist halt schon irgendwie belastend. Vor allen Dingen, weil das Sharp 4 hätte unser sein ja. können. Das ist halt richtig scheiße, weil, na, wie ihr wisst, wir hatten ja einen Kampf eigentlich abgesprochen. Das Problem ist, er hat jetzt noch eine Farmfolge, wollte er noch vorher machen, und Idiot. der ist er jetzt draufgegangen. Das ist ein wieder Mit unserem, unserem Feind. Mann, das wäre jemand gewesen, den wir auch noch hätten töten können. So und jetzt, Junge, was ist das denn? Okay, aber ich habe gleich die Level zusammen. Nimmst du? Äh, du hast den und so dabei, ne? Hab ich? Ja, habe ich. Oh ne, kommen die Blazes zu mir? Ne, die raffen mich gar nicht. Aber wundert mich, dass hier noch Blazes spawnen anscheinend. Wurde das ist Hatter gut. So high. Ja das ist gut, dann ja. nimm die Blazes auf jeden Fall mit. Für ja, Tränke. Hier vorne. Die holen wir gleich, die holen wir gleich. Stimmt die Rods brauchen wir von denen, ja. Blaze. Denk dran, hier kann überall eine Falle sein. Ja, aber hier ist nix glaube ich. Ich habe auch ordentlich, äh, guckt dir das an, das ist alles noch so unberührt hier hinten. Hätte ich halt echt nicht gedacht, weil es halt relativ nah sogar am Spawn ist. Okay, oder? warte, wo sind die Blazes? Okay, ich esse eben was. Äh, da unten direkt. Guck mal hier gleich um die Ecke. Da, ja, genau. Ja, ich da hier, hier, komm hier hin. Kevin, hier. Komm mal hier hoch. Hier siehst du sie. Direkt hier vorne. Ach, da, oh. Ja, ich komme. Hier sind überall welche, ja. Oh, hier ist ein Zombie-Pigman. Hast du Bock auf mich? Nee. Okay, Gott sei Dank nicht. Oh, da ist ein wizard skelett Pass auf. Ja, ich seh's, ich seh's. Aber es ist runtergefallen. Okay, wir kann, ich ja, geh zu ja. den Bases. Das ist erstmal keine Gefahr, glaube ich. Ich komm auch. Äh, ich hab auch Gaps dabei, also wir können... Oh, oh, die ist andere, off. Die mich angezündet, wow. Notfalls müssen wir rein. Hab ran. eine, Gapsen tot. Äh, hier ist äh, eine Blazerot. Ist oh Gott, hinter uns ist auch noch eine. Ja, moin. Okay, nachher hab eine, hab ich eine. Ist, ich sag's dir. Ja, ich töte die hier in der Ecke eben. Ja. Sie. Okay, wir, sind, wir haben Blazed Rods, nice, wir können Tränke machen. Ja, ich habe keine bekommen. Oh lol. Ah wow, Alter, die nächste Junge. Erstmal Gaps waste nicht, sagst dir. Nachher noch drauf gehen. Bau mich hier hoch. Wollen wir das Skelett unten töten? Ja, ich bin da vor allem direkt neben. Ja, Ich komm, ich komm, ich komm. Nicht sterben. Tot. An einem Vieh. Easy. Okay, Gott sei Dank. Oh, ein baby äh, dings zombie Pigman, Na? Was geht, Bruder? Warte mal, wie viel brauche ich jetzt nochmal für meine, äh, für mein Schwert? Kann die scheiß Lohe hier mal sterben? Oh, nee. Oh, der ist nicht ver, Die Route ist nicht verbrannt. Ich habe sie. 24 äh, Level brauche ich. Ehrlich? Okay. Um was zu machen? Äh, Sharp 3 Fire. Okay. Ja, ich habe jetzt 21 Level. Oh. Okay. <lacht> Meins! Junge. Okay. Das ist mein Spot! <lacht> so, wir müssen einfach Lack haben und Pfeile haben wir, glaube ich, noch ein wenig. Ich habe nur 33. Hm, ich habe gar keine, glaube ich. Ich habe dir ja meine sogar hm. mal gedroppt gehabt. Ja, ja dann baue ich hier kurz mal ein bisschen Kies ab. Macht das. Okay, kannst du mal den und so aufstellen, Das wäre ganz lieb von dir, aber dann könnte ich eben. Äh, mal zusehen, dass ich meine, ja genau, erstmal muss ich jetzt, <lacht> wie das aussieht, der Zombie-Pigman so richtig verwirrt davor einfach. Oh, ich finde das Schwert aber echt sick in meinem, in meinem Pack, Alter. Sick erstmal. Ah, ist ich 14 Level für den Shop hier, okay. Ja, weil es ja angedamaged ist, das eine Ding. Hi, na? Als ob Brauch ich jetzt so kein Kies oh, rausbekomme. Oh, oh, Alles gut, keine Sorge. So, Panik, Pigman, gar kein Problem. Ich tue dir nix. Ich kriege keinen einzigen äh, Kies raus. Kein Flint. Endlich. Nee. Oh, ja, müssen wir hoffen und bangen, dass wir es irgendwie noch hinkriegen. Ja, egal. Ich mir jetzt lieber ein bisschen Level. Ja, ich auch. Ich brauche noch nicht mal mehr eins, dann kann ich einen Sharp 4 machen. Dann würde ich auch sagen, farm ich direkt jetzt schon mal mehr Level, damit ich dann auch Rüstung machen kann. Oh ja. Rüstung enchanten kann. Stimmt, das, das können wir auch machen, wenn wir jetzt die Bücher, äh, ja, zumindest das ganze Zuckerrohr. Zuckerröhre. Ja, also und dann, ja, wir brauchen halt echt. Diese Folge wird einfach nur aus Level Farm und äh, Zusammenhauen ja. bestehen. Eigentlich hätten wir einen Fight geplant, aber Leute, zum Fight ist es nicht gekommen, wie schon gesagt. Und ich bin überbelichtet er ist hell. Und, äh, junge, Alter. Insane. Okay. Ich hab gerade geduscht, man sieht's absolut. Absolut. Absolut. Oh Junge, Alter. Oh oh. Was denn? Guck mal in den Chat. Nein. Oh Gott. Hi, hi, na. Hier. Fuck my life. Die wissen halt, dass wir in Nether gegangen sind, ne? Ihr kleinen. Mach ein provokantes Zunge rausstrecken Ich hasse okay. die Jungs so sehr, dass sie uns einmal unseren Schwerst Kehl geklaut ich hab, haben Ich hab einfach so fucking... Hohoho, oh, oh, oh, gerade auch gesehen Wollen wir den töten? Ich weiß es halt nicht Müssen wir töten, ne? Ja, ich geh drauf, warte, ich komm, komm, komm Ja, ah, okay, der ist tot ist, ist tot, tot ja, ja, easy. Oh Junge, ich hab so Angst, dass die hier sind, ne? Ich auch. Deswegen lass noch ein bisschen weiter rein in den Nether. Ja. Ich mach jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich Menschen hab die ganze Zeit die Cordis sein. an, bin ich dämlich. Ja, scheiß drauf, musst du halt durchgehend zensieren. Ja. Trotzdem dumm. Ja, klar. Warte, Muss wo bist du jetzt? Sein? Ich bin hier hinten, ich komm jetzt. Ja, hier hinten bringt mir herzlich wenig. Hier, ja, das dir, in die hier. Richtung. Ja, ja, das in die Richtung. Ja, hast du den... Amboss mitgenommen, ja, alles mitgenommen. Okay. Oh, Mann. Dann das mal, äh, hier hinstellen. Ja. Bitte lass die hier nicht hinkommen, es muss nicht unbedingt sein. Ach, mir fehlen so Auf viele Frage, Ich hab jetzt beide Schwerter angedamaged, bin ich eigentlich komplett behindert. Jetzt kostet 16 Level, naja, drauf. Die Aber zwei Charb Level. Vier. Aber Sharp 4 ist da. Ja, ich brauche. ich habe noch nicht mal Sharp ja. das das 3. Obwohl doch, ein Sharp 3 habe ich ja schon. Ja. Trotzdem. Muss mehr Level farmen. Meinst du, es bringt was, wenn ich mich hier einfach durchbaue durch den, äh, Netherrack? Wollt ihr kämpfen? <lacht> Junge Alter, die denken wahrscheinlich auch, wir wissen nicht, was sie jetzt für Stuff haben, Alter. Vielleicht. <lacht> Junge. Nee eher nicht oder? Nee Mann, also, vergiss mal. Also ich möchte noch nicht so schnell aus dem Projekt ausscheiden. eigentlich ja, auch nicht. Nee wir antworten gar nicht drauf. <lacht> Nö. Ja gut. <lacht> okay. Ja antworten sollte man schon. Das stimmt. Dann viel Spaß euch. <lacht> Danke. Jetzt kommen sie gleich ich saß dir. Danke. Okay, noch sieben Level. Als ob, Alter. Hier findest du ja gar nichts. Bei das mir ist gerade mega viel. Naja, ich, ich, ich baue mich auch einfach wieder hoch. Dieser Gast-Sound, Alter. Der fragt mich mega. Ja. Halt die Fresse, Gast. Den hatte ich ja auch das letzte Mal die ganze Zeit. Oh nein, er schießt schon. Wo ist denn der? Na, irgendwo bei mir, weil ich ich höre ah, ja. keine Explosion. Nein, mein Spitzhack oh, ist kaputt. Oh nö. Meine ist aber auch gleich schon wieder Schrott. Ich habe auch kein Holz. Muss zu dir kommen. Mm. Man, Außerdem kriege ich langsam Essensprobleme. Ja, ich kann dir was geben. Ich habe noch Essen. Mann, noch vier Level. Das kriege ich noch hin. Mann, ich will halt die Rüstung in dieser Folge. Am besten schon ab. Ja, ich brauche brauch die, die. Ich, ich, ich, ich brauche eine Workbench, dann mache ich Bücher. Ja. Deswegen komm einfach ran. Und hier, ich geb dir Holz, komm mal her. Mach mal eben eine äh, Workbench. Habt ihr hier was runtergedroppt? Oh ja. Mann, dieses dreckige Vieh, ey. Soll ich so einen Zombie-Pigment angreifen? Nee, bitte <lacht> nicht. Dann haben wir keine ruhige Minute hier mehr. <lacht> bitte. Äh, so. Das muss unbedingt sein, Kevin, Mensch. Doch, doch. So, okay, ne Picke. Dann... Das sieht absolut aus, als wenn ich die fettigsten Haare alive hätte. Aber ich hab einfach nur Gel drin und hab vorhin geduscht. Junge, nee, komm schon. Du hast schon, fettige Haare. Oh, was? Du hast einfach nur fettige Haare. Ja, immer. Ich, ich wasche mir halt nie die Haare, Leute. Einmal im Jahr ist, hm. ist Pflicht. Silvester. <lacht> okay. Äh. <lacht> <lacht> uh, fucking hell. Uh. Fuck, was werf ich weg? Die Sticks, komm, scheiß drauf. Äh. Uh, 1. Stärke. Ja cool. Schutz. Nice. Ah fuck, warum verzauber ich? Bin ich komplett geistig behindert? Ich brauche doch Hast die Level. Die so entspannt? Nein, ich habe die Bücher verzaubert, aber bin ich geistig behindert? Ich brauch doch die Level. Ich will doch mein Schwert machen. Ja. dem dämlich. Naja, scheiß drauf. Wie viel Level, meinst du, soll ich holen für Bücher-Enchants und äh. ich brauche auch noch Level, um das auf die Rüstung zu binden, ne? Ja, eben deswegen, ja. So 20 level farmen oder so, ich weiß es nicht mehr. Was würdest du sagen? Ja. Viel, viel? Keine Ahnung, bin ich mir gerade echt nicht sicher. So 12 oder so. Meinst du, das, ist das nicht zu wenig? Hm, bin ich mir nicht sicher, wenn du auf Level 1 verzauberst. Ja, aber, ja gut, aber du musst ja auch ein paar Bücher machen vielleicht, ne, wenn du scheiße drauf draufkriegst. Okay, ich hab 10 Level jetzt. Ah, man, ich krieg nicht richtig die Level fertig. Und wir werden auch gleich gekickt. Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Zwei Minuten. Fuck. Junge, ich, gefühlt sind die Folgen so unproduktiv, aber obwohl sie sogar halbwegs produktiv sind, aber ja. einfach weil wir so wenig Zeit haben, Junge, das ist so scheiße einfach. Ich mach grad schon wieder so ein Risky-Shit, ne? Ich, wenn ich einmal in Sneaker bin ich so Matsche. Das ist so fucking... Aber ich brauche halt die Level. That's not cool, Philip. Doch, doch. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich <lacht> sterb gerne. Fast. Ich brauch den Nervenkitzel. Ach du auch. Okay, 20 Level. Okay, ich habe jetzt 13 gleich. Komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt auf rüstungs -Enchant. Vielleicht schaffe ich ja sogar noch eins, zwei. Hast du denn schon Sharp 4? Ja, Sharp 4 habe ich schon. Jawohl. Habe ich schon direkt am Anfang gemacht, so. Also direkt am Anfang habe ich Level dafür noch zusammen. Ich hatte ja schon meine äh, zwei Sharp 2s noch im Inventory und ein Sharp 3 hatte ich ja schon. Aber weißt du was, ich ja, mache ich risky ja. ganz da nach oben. Ja, ja. Wenn ich hab sterbe, ich dann tut's mir ich leid. Hab ich habe da auch vorhin an der Wand lang gebaut, wie der größte Schmock einfach. Wenn ich jetzt sterbe, tut es mir übrigens leid. Hä? warte mal. Ach, das ist das Power, ah, das habe ich gerade aufgesammelt, Power 1, ne? Hattest du ja, ja. brauche ich nicht. Ja. Hab ich habe schon Power 3 ja deswegen. Bogen machen, aber ich hab halt. Ja, wenn du einen Bogen, Bogen an sich Bogen. verzauberst, dann ist ja immer Power 3, Power 1 drauf, ja, das, wenn du so eine 1 verzauberst. Eigentlich kann ich das so weg, ja. Hast du hier Bücher hinge? Nee, ich gebe dir direkt welche. Ich komme jetzt gerade sowieso runter. Ja, gut, bitte schnell, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, <lacht> spring einfach. Puh, das wird langsam doch knapp. Ich hätte nicht einfach springen sollen, ich habe noch zweieinhalb Herzen. Äh, uh, geh mal rein, lieber. Passt schon. Okay, sieben Bücher. Junge, ja. Alter, ich klick in den fucking. Oh, Junge, Alter, wie. Nee, Kerl weißt B du was? Ich scheiße jetzt B auf das Schwert, ich mach erstmal Schutz 1 auf meinen Brustpanzer. Sharpen ist auf dem Buch bekommen, ja moin. Power 1 auf dem Buch. Zwei Level ja, kostet moin. das. Oh, nee, nee, nee warte. Ich hab schon 1 immerhin auf ein Buch. Ey, äh, äh, nein. Ich habe Effizienz auf dem Buch, Alter. Digga, Philipp. Böse. Junge, Alter, was habe ich denn für ein Pech? Ich kriege nur Scheiße auf die Bücher. Während dann habe ich auch gleich gekickt. Ich guck gleich mal. Ja. ja Scheiße, Mann. Protection, immerhin zweimal. safe. Ja, ah, Protection ist immer das Beste. Mal, oh, komm, ey. Ja, ich habe jetzt... Okay, 22 ja, Level habe ich. zwei Effizienz. Ich habe fucking zwei. Aus sieben Büchern habe ich zweimal Protection 1 bekommen, was man Scheiß verwendet drauf. Ne? Junge, und ich habe nur noch ein Level, ich kann, heißt, ich kann das nicht mal mehr binden. Zehn Sekunden Junge, gekickt. Deine... Ja, shit. Ja, ich ich komme zurück. Hier ja, ja. ja, mach. Na, ja, du hast okay. ja noch ein bisschen ja, ja. Zeit. Enchanter habe ich. Dings habe ich runter. auch, okay. Scheiße, also. Mann, die Folge war so unproduktiv für mich. Ich hab nicht mal ein besseres Enchantment bekommen. Ich drop einfach hier die Schilder raus, ich mache neue Plätze, für welche brauchen. Ach, ja. ja, den Crafting Table lasse ich ausstehen, ist egal. Okay. Ach ja, ich habe ja sogar noch Zeit, stimmt. Ja. Ich. Hab's ja total verpeilt, aber jetzt wäre ich auch gekickt. Komm ich baue hier noch zum Ende hin. Noch ein paar Dings ab, Quarz, Geschichten, aber... Koch auf jeden Fall noch zwei Level, das machen wir oh. in der nächsten Folge. Ja. Ja, egal. Das war's mit der Aufnahme, Leute. Ich habe ein bisschen übersteuert, wieder sehe ich gerade. Aber ich hoffe, das war nicht allzu schlimm. Wir ja, hoffen trotzdem, hat dass es genau. <lacht> äh, Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Däumchen nach oben da. Äh, ja, es tut uns leid. Eigentlich wollten wir euch ein bisschen Action bieten. Es ist heute leider nicht zugekommen. So Klar, wir hätten jetzt gegen Schlenny und Raigeki kämpfen können. Aber Nein, ganz ehrlich. Ja, eben. Wir wollen halt nicht direkt sterben. So, ja. da wären wir safe drauf gegangen Weil die haben halt jetzt wieder gutes Stuff. Ich würde sagen, Leute, drückt uns die Daumen. Wir sehen uns. Äh, euch noch einen schönen Tag oder Abend. Ja. Bis dann. Und tschüss, tschüss.